In finanziellen Dingen komme ich einigermaßen zurecht, aber ich kenne mich nicht aus. Also mein Bildungsstand in finanziellen Dingen würde ich eigentlich ganz gut anschätzen. Äh. Unter finanzieller Bildung verstehe ich eigentlich, dass man aufgeklärt wird, zum Beispiel wie man am besten das Geld zum Beispiel in der Bank anlegen könnte, sodass man am meisten Profit daraus gewinnt oder dass man am wenigsten Geld verliert. Also meinen finanziellen Bildungsstand habe ich bis vor kurzem als sehr hoch eingeschätzt ähm, und ähm, wurde während der ähm, Börsencrashs eines Besseren belehrt. Meiner Meinung nach ähm, werden Banken heutzutage total überbewertet. Ähm, man kriegt seine Informationen im Internet, man äh, liest Zeitungen, ähm, ich kann Freunde, Bekannte fragen. Ich versuche mich auf Fachleute zu verlassen, auf Fachfrauen, meine eigene Ehefrau. Also das meiste hole ich mir persönlich schon im Internet, weil, ich sag mal, die Grundsätze weiß ich alles. Ja, also im Internet ist es auf jeden Fall sehr unübersichtlich, ähm, die richtige Information zu finden. Ich finde es in der Großstadt auch immer schwierig. Wie, wie, ähm, an wen wende ich mich da und, und wie schafft man da überhaupt Vertrauen? Ich gehe nicht in eine Bank rein und sage, guten Tag, hallo, wie, wie, kann ich mein Geld anlegen? Also ich lasse mich theoretisch, also in so einem finanziellen Ding eigentlich von der Bank beraten oder habe so ein eigenes Gefühl für Die Kontrolle über unsere Einnahmen und Ausgaben äh, glaube ich nicht, dass wir die zu 100 Prozent haben. Im Gegenteil, es gibt sicher erheblichen Verbesserungsbedarf. Wenn ich eine größere Summe, Summe Geld bräuchte, würde ich nicht als erstes zu den Banken gehen. Ich habe einen Überblick über meine Versicherung, ja. Ja, so <lacht> Ich hoffe jedenfalls, dass wir auch nicht überversichert sind. Also ich habe Bekannte, die, sind, die haben noch viel mehr Versicherungen stellt sich mal die Frage, was braucht man davon? Ja, wenn ich da jemanden hätte, der mir einen Überblick über meine Versicherungen schaffen ähm, würde, dann äh, hätte ich den natürlich schon im Rat gefragt. Oh, ich würde auf gar keinen Fall erstmal einen Kurs in Finanzbildung nehmen, weil ich mir schon ungefähr so vorstellen kann, ähm, wie langweilig es dort zugeht mit irgendwelchen krawattentragenden Bankern. Aber der einzige Finanzkurs, der mich wirklich brennend interessieren würde, wäre einer, der mir offen und ehrlich die Mechanismen, der Finanzwelt zeigt. So also ein Kurs für finanzielle Bildung, vielleicht würde ich da mal reingucken, aber ich glaube nicht, dass da viele hingehen würden. Ich bin mir sicher, dass angesichts der äh, riesen Grauzone, die es gibt im Finanzberatungswesen, dort äh, auch Leute wie ich Nachhilfebedarf bedarf.